Perfekt. Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Anni und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Vesperia, the die Definitive Edition. Ja, wir sind immer noch in Aspio und oh. kaufen. Ah, nee. Ich dachte, pff. wir sind immer noch in Aspio. Wir haben Mordio hier verfolgt. Mordio stellt sich heraus, als sie hier Rita Rita Mordio und ja, sie hat sich unsere Party angeschlossen und will dass wir hier mit ihr in diesen ruinen gehen die wir schon ich glaube im letzten part oder vorletzten part letzten Part partner im letzten part besucht haben und ja bevor wir uns aber auf den weg machen würde ich sagen wir gehen hier noch mal ein bisschen gucken weil ich glaube wir waren noch nicht hier oben und wieder alles erkunden ne? die bestandsliste und die tatsächliche glas stimmen anzahl stimmt nicht überein was sonst zu bedeuten ich versperrt, alles klar, so also viel dazu. <lacht> dann können wir ja gehen. Ähm, ich sollte vielleicht noch mal in den Shop hier, 593 galt, den Shop hier suchen und gucken, ob da noch irgendwas ist. Waren wir schon hier unten? Irgendwo kann man doch hier nach unten gehen, ne? Ah, nee, dann kommen wir wieder bei den Machen, genau. So, da ist Ritas Haus, das heißt, wir sind ja fertig, gut. So, war hier überhaupt ein Laden? Hier war ein Laden, ne? sagen wir tun dir mal kurzen kleinen besuch abstatten und um zu gucken ob wir irgendwas für rita kaufen können und dann können wir auch wieder gehen so schärfe hat so ausgerüstet ja zum glück habe ich das nicht vorher gekauft weil das wäre doof gewesen so eisenprotektor den können wir nicht kaufen verdammt aber ist auch nur für repeat äh jeder umhang wäre natürlich auch nicht schlecht, weil ich glaube, ist der land als Einziges noch nicht so was so, ich werde irgendwas verkaufen können für. Was brauche ich 600 irgendwas? Ja, ich verkaufe einen heiligen Trank. So, jetzt können wir. Ach, wir brauchen das hier auch noch. Äh, 850 Kaufen wir uns erstmal das hier. Ja. So, irgendwann werde ich doch hier noch verkaufen. Ich weiß, ich könnte theoretisch meine alten Klamotten hier verkaufen, aber ich bin so ein Sammler, wenn es um solche Sachen geht. Ich muss immer von alles ein Teil haben. Also, ja. Das ist so halt ein Fluch von mir. Ich könnte hier ein paar Sachen verkaufen kommen. So, jetzt kaufen wir uns noch... Nur noch das, ne? ja Warte mal habe ich jetzt den Eisenprotektor gekauft ja ne das habe ich das habe ich das habe ich boom. ausrüsten ja, boom. alles klar Synthese gucken wir hier noch mal da mal alles ne das, nee, das, ist ausgerüstet, das ist ausgerüstet das hat Yuri ausgerüstet brauchen wir nicht haben wir alles nicht? Lehrstiefel, Biesterfell. Ist hier noch? Kann ich ihn nicht auch kaufen? Ja, für den doppelten Preis. Äh, kann ich irgendwo sehen Details hier? Dann kaufen wir hier nur ein mit der aubert ausgerüstet hat. Ach, sie hat auch nichts. Werden am nächsten Verteidigung. 151. Okay, hier Rita. alles Also, ich habe nicht genug Geld. Ich will noch mal hier übernachten, um zu gucken, ob wir ein Skit oder so freischalten können. Bisher war das nicht sehr erfolgreich, aber man weiß ja nie. Ne? Ja, komm. So nach all dem sind wir jetzt relativ pleite aber wir kriegen das geld schon wieder zurück ne? so und hat natürlich nichts gemacht dreck so ich gehe dann mal schau ah, glaube ich bin ein bisschen leise oder ob nicht sehe ich das gerade falsch am eine aufnahme So, Hundesprache. So. Ich will auch hundisch können. So, lass mal Rita ihr ausprobieren. Vorher muss ich aber gucken. Feuerball. Ja. sie hat irgendwie eine Fähigkeit, wo man, wenn man masht, dass man irgendwie Rhythmus. Ja, müssen es bestätigen. Um die. Ja, okay. Aber ich habe ja die Steuerung jetzt geändert. ne? heißt, halt ich muss jetzt Kreis drücken. Ja, naja versuchen wir mal. Jeder Charakter wird ich hier gespielt. Ich habe Yuri übrigens aus dem Team genommen. Ja, okay, perfekt. So Kreis. So, das war sehr langsam. So, ich weiß jetzt nicht, weil ich meschen muss. Das ist ein Problem. Also sagen wir, beiß jetzt gleich schnell aus. Ein Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi. Ein Mississippi, 2 Mississippi. Okay, ich muss X X machen. Okay. das hi. das Teil? Du weißt doch gar nicht, wie Hi-Fis gehen. Okay. Du. So, wo sind ihre was ich muss X ne? Ah, wie kannst du das wagen Warte mal. Sie macht wesentlich noch halbwegs Schaden. Sie kämpft mit eine Rolle, eine Schriftrolle. Ihr Design erinnert mich sehr an das von Magigo aus Tales of Berseria. weg weg. weg. Muss man andere Angriff. Mein unten. Warte mal, das ein Dings. Oh cool. das geht nach oben dann. Muss ich das hier machen, Steinnagel. Ja, genau, ich habe ja immer keine Ahnung, er zaubert immer unten. Jetzt erinnere ich mich. Oh, kochen. Da äh. ja, kann er gar nicht. Dreck, dann. Ups. Äh. Wie soll ich denn sonst einkommen Ach, Ich muss so da eingehen, okay. Das ist ja nur da. Pff. Ich dachte, ich muss ja noch so ein Bogen gehen oder so. Halt, da hinten ist wieder unser... Warte mal, ich glaube. Ich wollte hier hochstellen, ne? Ein bisschen. So, ich hoffe, es ist jetzt nicht zu laut, aber... So, mal. ja ich nehme ich noch mit ein mississippi zwei mississippi ein mississippi zwei mississippi ja ich glaube ex muss ich hier meschen Okay, magier die physische angefahren haben auf ich, ich gerne mal wissen würde was diese formel bedeuten soll reicht mir die hand digger so, ich habe meinen apfelgummi wieder zurückbekommen gut hey, das ist nicht der weg zu den ruinen sag so, ich muss mich heilen 50 kalt ich liebe euch ihr seid so kostspielig so, schlafe einen schönen tag noch oh, carol ist kurz vorm level ab cool. Und dann auch in die Ruinen. Äh, okay. Gut. Die ganzen Schätze haben wir schon ausgeplündert, also können wir direkt irgendwo, wo auch immer wir rein müssen, hingehen. Von Schaikos. Was los? sind also, <lacht> Oder Monster mit Stiefeln. <lacht> Ich Komm, du in alle Freunde, oder? Gut, müssen wir jetzt genau hin? Er ja, nicht wirklich gesagt. werden sollen die hat einfach nur gesagt, hier kommt hier. Hin. Dann gehe ich mal nach oben. man oben ist richtig, ne? Der ist auch ein monster ich habe nur so gehört aber war nur das wasser ne? okay keine ahnung wo müssen wir hin da gut ich ganz tief drin。まさか司科の情報が外に漏れて ja. Ja, da habe ich letztens doch schon gesehen, da wird geschoben. Komm zeig, wie stark du bist. <lacht> Jetzt kommt Juri einfach mit nur einer Hand. Oh. Er ist echt der Lysop in dieser Gruppe. Mal rein da. Ach so, <lacht> das ist die So, Faschimottescheren. Oh, ist Faschimottescheren. So, mit So, Faschimottescheren. So, was So, Faschimottescheren. So, Faschimottescheren. So, Faschimottescheren. So, Faschimottescheren. So, So, Ich bin nicht so gut. nicht so Nein, das so ist ein bisschen. Ich es それがはっきりしてんだな。私はまだその大切が <lacht> money 僕の専門は魔物 zwei sekunden <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> nämlich irgendwie ein tales auf der bis und jade irgendwie luke irgendwie ein gletscher untergeschmissen hat upsala oh, was machst du das man ja klar oder irgendwie so gott verdammt ich habe mich getroffen Warte mal ich will kommen es kann jemand eins zwei ich hoffe es gibt ja irgendwann äh, sachen mir Combo Plus oder so. Halt Strategie, mir fällt gerade ein. Äh, bearbeiten. Auf p achten, Objekt, nicht verwenden, Distanz halten, äh, verwenden, Zauberarzt, Ausdauer. Ja. Sehr gut wir fahren mal 60 sehr cool meine frage ist jetzt kriegt juri äh, erfahrung mit seinen waffen wenn ich ihn jetzt nicht im team habe oder muss ich ihn im team haben ich muss man darauf achten Ob. Bist du warte mal ich jetzt schon wieder wie das spiel hier funktioniert ne? Ich muss ja die typen analysieren feuerball kommt auf mich los alter hat viel abgezogen wird gesehen hat den 900 abgezogen Mann. Die sind Level 8. Also irgendwie merkwürdig. Ja, ist eigentlich voll blöde in Magier zu spielen. Sie könnten nämlich im Hintergrund hier voll Magie auf die Gegner drauf donnern, aber ich will sie halt mal spielen, ne? Ich will außerdem jemanden zum Kochen hier einstellen. Hacksteak, habe ich doch. Warte mal. Da kann ich nicht. Okay. Hacksteak, Bernstein gewandt. Sehr cool. Denk mal, Neues für Sie bekommen. Jeder stiefel Gott verdammt. Weil ich habe ja noch eins übrig, ne? Ja. Bewegung. Ja. Du. Schon wieder ein neuer Gegner. Ja. Schwäche, alles klar. Ja. <lacht> wie er voll so ghetto zeichen macht <lacht> lasst dich mit einem feuerball abschießen bruder oh gott <lacht> hilfe ja, ich brauche ein bisschen hilfe ah! sel mich bitte Bonk. Na gut. ich glaube ich muss die musik doch ein bisschen unterstellen weil ich höre die nie irgendwie wenn sie hier reden hier nach dem kampf war nicht gut jedenfalls ich habe halt nicht もらえ so irgendwie so. だにそうな <lacht> <lacht> Äh, ist das ein Boss? Diese Wand sieht sehr verdächtig aus. sich irgendwie so Wandbosse, irgendwie jetzt aufspielen. です。要するに、レキシコンは そんな暇があるなら研究 <laughs> <口では何とでも言えるもんね。そ、laughs> natürlich ist das ja auch nicht er hat kaum noch ein ursprüngliches aussehen so, ich sollte mich vielleicht ein bisschen hochheilen Nach ja, durch da kochen haben wir jetzt für den nächsten kampf cool so er bekommt auch erfahrungspunkte mit seinen waffen alles klar ob die gegner waren ein bisschen stärker ne? so jetzt nicht wieder aus versehen abstellen ist es noch an ja hat ja aus versehen abgestimmt mich gewundert warum sie keine erste hilfe einsetzt ich habe ich das soweit schon wieder passiert oder so was wie in Symphon ja wo ich aus versehen irgendwie die sinko abgestellt habe und mich gewundert habe, warum die japanische version nicht so viel text äh, sprachausgabe hat <lacht> dieses hier hat noch ein kern Rätigung. Musik ist so, Zitat Ende. Zitat. Da kriegen wir unseren Ring hier. Ring des Hexers, genau. Es ist irgendwie aufregend. Hey, lass mich mal versuchen. jetzt hier und Schieß auf das Blas, ja? Carol, komm mal her. mit dem Gesicht. <lacht> Wir bewegen uns. Ah, ich habe sowas von gewusst. Diese Feature. Eintrittszeit <coughs> der Waffe. Ein in Ordnung. Vorsicht, 先も何度か使わなきゃいけないから。じゃあ戦闘 <laughs> Okay. Ja, ich würde lieber nicht beide auf einmal hier triggern. Na, schon wieder gemacht. Ich schon wieder gemacht. Hi, aber kann ich die nicht damit abschießen? Okay, nur einer. Gut, dürfte schaffen sein. Wir haben mehr Angriffskraft. Du bist gegen nichts anfällig, Dreck. ja huh. Echt so aus? Das wird irgendwie so Ghetto-Zeichen <lacht> hey, Ich fragt. Ja, ich ball einfach, mal gehe auf den und der ist weg. 27 Erfahrungspunkte nur. Na ja gut. Ach, man kann die dann genau. Jetzt auf der biss war da auch so. Oh Gott. Ja, man, die macht aber auch Schaden, ne? Ist fast, als wäre sie hier irgendwie ausgelegt. Nein, das werde ich auch schaffen, ne? Aber glaube ich viel orangen Gummis. Oh oh uh. Aber was war das denn? kannst du mich? Ja, okay, gut. Nein, da wollte ich nicht. Die andere immer noch am im Leben. Kalt. Sehr cool. Hast du Schloss gesagt? Also, ich dachte so. Das Türschloss. Ja, ja, ja und eigentlich nicht schon wieder gegen dich kämpfen die waren dann ein bisschen nervig hätte ich habe ich noch nicht habe ich auch irgendwas bringt überhaupt die viecher jetzt zu analysieren ich meine wir sehen dann deren hp und also weiter ist klar aber nicht bewegen da ja, du blödes <lacht> blöd okay, ich habe auch keine tp wenn ich abbreche das Ist auch schon mal gut. Bis euch. Ich kann nicht so viel aushalten, man Nein, nicht den Angriff, Mann. Das hat. Aber wenn ich nicht gerade mit magie auf die schieße dann halten die ganz schön viel aus verdammt ich glaube sie schießt ein wo der war als den zauber irgendwie begonnen ab das also irgendwie nicht so gut ist sie haben mit ihrem buch zu gehauen ja gut. Nimm das aus dem weg mit meinem Buch über. <lacht> Wir werden alle verfolgen. Sehr gut. Abwehr <lacht> gelernt. Und aber plus Objekt Pro Ritas Seelenruhe. Magic so Sky, Sachen gelernt. Sie kann auch gar nichts anderes lernen, ne? Dafür müsste Juri erstmal hier... Ich glaube, er bekommt weniger Erfahrungspunkte, oder? Ich weiß es nicht. So, er hat alles... Dann packen wir ihn mal ins Team. Für eine Weile. Hey! Habe ich gerade mal repeat aus dem Team genommen? Ah, repeat ist im Team. Wir haben unsere Dings auf den Kopf gestellt. Unsere Formation, aber wenn du es Wagen, nimm das. Ah. Ich muss aufpassen, ich muss aufpassen. Was dat? Nein, da kann Boden. hat? Nein. Ja, schon ein ganz schön Unterschied, wenn sie läuft und wenn die Yuri läuft. Das erlert. Ja Nein. <lacht> Die Jetzt wird das hinzugefügt. Wenn jetzt ein Gegner von hinten her, wie der Einfeuer der Gruppe durcheinander gemacht. Also, pass auf, müssen wir von hinten angreifen. Ne? Habe ich gerade gemacht hat nicht funktioniert. Uh, bleib stehen boom jawohl <lacht> mitten gegen die fresse ah. ich brauche orange gummi ich brauche orange gummi nehme ich noch ganz viel ab aber oh, oh, nein, nein, nein, nein. <lacht> warum denn immer auf die kleine magier <lacht> bist du denn da? weil eigentlich... Ja. Dreck! Warum habe ich ihn jetzt auf so daneben? Wie die immer... Boah, wow, das gibt's halt einfach nicht. Er will die einfach immer weiter wegrennen. ist die irgendwie, Weiß ich weiß nicht. Zwar die einmal anfangen wegzurennen, ne? rennen sind die irgendwie in diesem Muster gefangen. Was ist das denn? Ja, musste müssen sagen, dann sie immer weiter weg. Vor allem mit dem Ring des Hexers ein Schuss eher auf einen Gegner, um ihn vorübergehend zu betäuben. Zu Beginn des Kampfes sind Gegner für kurze Zeit betäubt, wenn man so in den Kampf eintritt. Das kampf wurde eine neue Seite hinzugefügt. Oh, nein, <lacht> daneben <lacht> Ich dachte ich. Hab's jetzt voll drauf. Irgendwann werde ich schon treffen. Sehr gut. Willst du denn? Oh. Oh, oh, Barriere. Cool. Ich nicht gesehen, wie du es gemacht hast. Wenn ich sollte den Angriff über einsetzen, ja. Der Feuerball die gegner zu weit weg sind und sich schon wieder bewegt haben ist halt nicht so gut jetzt rennt er wieder weiter weg und keine ahnung müssen die gegner irgendwie im bestimmten abstand oder so erreichen bis sie irgendwie wieder auf mich losgehen ja jetzt geht er wieder nee, jetzt geht er nicht also nicht ich weiß auch voll dem nicht auf damit tut mir vielleicht so, als würde gegen mich kämpfen wollen. Ja. Ja. Ja. TP aus. Widerstand. Stärke. Apfelgummi. Halt zurückgelegt. Gut. So, dann müssen wir mal ein paar Orangengummi hier verteilen. So geht das hier nicht. Pio. Pio. Pio. Sehr gut. Ja frei. Da war. auch schon von Anfang an Schaden, nee, ne? Ja, peitsche ja, dich aus mit meinen schriftraum willst du ja ihr die ihre hand reichen so ich will mal kurz gucken nein du musst noch die dinge hier lernen dann kann sie sachen lernen Warte, ach da. hey. ja, ich dachte ich hatte ja was gefunden hm. Oh Gott! <lacht> oh mein Kopf. Oh. Shoot! Was? Jetzt habe ich den einen eingetroffen. Ich habe doch den anderen gezielt. Ah, geblockt. Was machst du jetzt? <lacht> <lacht> sehr gut ist überhaupt ein, ein Grund das nicht zu machen oh Gott da sind viele Gegner Feuerburg da kann man wie los Boom Klatsch, klatsch, klatsch, klatsch, der darin schon wieder weg. In die Fresse macht er doch mehr Schaden. Nee, ne. da Klar, aber Carol hört doch mal auf, hier weg zu rennen. Alter. Naja, wir sind gefangen in diesem Muster. Das ist langweilig. Hallo. Wir sind so lange weg, bis irgendwie weiß ich nicht, einen perfekten Abstand zu mir haben oder was? aber das hier los? Verstehe es nicht. Mal einen Angriff und dann, wenn sie damit fertig sind. Und sie wieder ab. Aber ändert sich. Weil es voll retardet ist. Was ist das? Wow, wir haben ihn schon wieder aufgehört. Wie ist er? der kämpft ganz nicht zurück. Was soll das? Ich drehe noch durch. Hey, die Leute, die mich bewundern. So. Boom. Boom. Boom. Boom. Reicht das nicht? das heißt die Reichweite erhöht werden. weil auf den tales of da bis aus, so, ne? Boom. Aber ihn kann ich gar nicht damit betäuben. Deswegen hat das nicht funktioniert. In your face der hat sich einen millimeter Man geht doch nicht weiter auf mich los weil der auf mich jetzt losgeht aber nicht beide auf mich losgehen alter was macht die damit sein schwert mit seinem bein hochgekickt so ah, hi da ist das. das ist so ein ding wand ah, okay meine theorie hat es dann also mal <lacht> Schwachsinn halt. aber ich meine auf der bis oder so oder symphonia und Die Reichweite des Hexer Rings hier erhöhen musste weiter zu kommen. An einigen Stellen, ok, zeig mal, war schon alle Sachen, Rückschritt ne? und Ausweichen. Ja, wir lernen gerade nichts. Carol, ne? man lernt sogar was ich möchte jetzt. Ja, das ist ein bisschen nervt das jedes Mal angezeigt wird wenn ich hier gerade ja ich weiß hat die ausrüstung hat hat aber muss werde nicht jetzt mal zeigen ich habe schon den überblick und so gegen nichts anfällig. Feuer. Dieser Pizza! Ja, halt still. Der Feuerball macht mal ein bisschen mehr Schaden, ne? Da bin ich mir ein. Er macht schon 1000 Schaden, also 900 oder 1000. Ist schon ganz schön viel, ne? Und zur Sorge. Okay. Danke. und Oh, ich vergesse ihn abzuschießen. Ich glaube, die treffe ich sowieso nicht, ne? Was willst du hin? Bist du nicht. Das ist mein Personal Space hier. Jemand darf sich auf fünf Meter annähern. Ja, direkt falsch. Boom. Da, da was machst du? Hier äh. geblieben. Was geht schon wieder los? rennt jetzt weg wieder. Wir sind immer hinterher rennen. Ja, jetzt geht auch wieder auf mich los. Ich stell mir immer so vor, so. Der Gegner drückt Angriff. Und rennt auf mich los. Wenn er nicht erfolgt, oder wenn er sein Angriff fertig gemacht hat, dann geht er wieder zurück. Genauso geht das mit den spielbaren Charakteren auch. Die greifen Die gehen auf einen los, greifen an. Und wenn die damit fertig sind, mach, gehen die wieder ein bisschen zurück. Kette. Hat sich schon ihre Dings gele äh, gelernt. Verarzen und Stärke. Okay. Tun wir erstmal hier weiter. Oh, getroffen. Ich muss hier wieder rumlaufen. Gott verdammt. Jetzt <lacht> muss ich schon wieder diesen verkackten Weg laufen, okay, weil ich gewonnen lang schwert gut äh, kann. Das ist ausrüsten, Nö. Oh, Leute. Ihr müsst schneller lernen, Und so viele geile Waffen. könnte ihn eigentlich statt geben, aber da kann ich es irgendwie ein anderes Schwert geben, also, als als bord geht war da ist ein dickes Ding. Hi. Da <lacht> so, den Knopf mir vor nicht so nö. <lacht> Wie kostet überhaupt acht? auf der hat Breakdance? im Breakdance gesehen, den er gemacht hat? So ich werde mit dieser dungeon hier fertig Diesen part. <lacht> ja auf jeden fall also ich werde auf jeden fall noch diese dungeon hier machen in diesem part also ich weiß nicht wie lange das dauern wird ich bin, geil. Na, ich bin aufgehört okay großachs für Carol. Muss auch noch Sachen haben lernen, oder? am Dreck. Kritische Abwehr. Ich brauche diese ganzen Sachen. Ich hoffe, ich krieg die noch alles klar. Da auch Speicherpunkt, genau das. Mich gewundert. Ich brauche langsam so ein Ding. Soll vielleicht mal speichern, also. Was? So Voll geil, geil, sehr cool. Fels der Zerstörung. Ich hatte auch ein Level ab, kann ich auch was lernen. Einmal jetzt habe ich mal aus. Gleich kriege ich irgendwas. Dreck. Au. wenn man Dungeons voll geil, wenn man ein berühren. Ist das hat nur einmal. weiß ich nicht. Ich guck gleich mal. Juri hat schon als seine TP wieder voll verballert. Ey. Gibt's so einfach nicht. Geht das schon wieder los. Patrick, du, du jetzt hingezogen? Fräulein Oh, das ist so dämlich, ey. Alles immer. Ah. Oder irgendwie so ein Geräusch. Ich sollte mal speichern. Ich werde schön das finde ich gut. So. Ich muss sogar hier lang, okay. Was sind hier oben? wird Zaun versperrt den Weg, der bewegt sich nicht vom Fleck, da müsste schon ein Erdbeben kommen. So, da sehen wir unseren Boss für diese Dungeon. Und ja. Ja, machen wir noch alles hier in diesem Part. Keine Sorge, wird ein bisschen lange dauern, aber hey. dreck wie du hast mich von hinten angegriffen da kann ich mal irgendwie die ihr ja nicht eure sachen hier so schnell verballert äh, war nur arzt nur schlagarzt ja noch schlimmer ja kommen solls nicht so als wäre irgendwie schwer mit denen ihr arzt hier äh, tp wieder zurückzukriegen also nicht getroffen kollege also bevor ich gegen den boss kämpfe würde ich schon gerne meine ganzen aktuellen klamotten hier ausrüsten aber dafür muss ich erst mal meine anderen sachen hier alle lernen also ja müssen ein bisschen mit mir zusammenarbeiten zwölf oder so reingegangen glaube ich. Hi. Pew, pew. Ah, jetzt hat er den betäubt. man höheres Level sein oder so? So läuft das doch ne? Mit 12, ja. Ja ich. Hier ihn los bitte. Was? Klatsch. Was mir Jan? was mir an face sie hat zwei feuerbälle geschossen Er hat ja gerade zwei feuerbälle geschossen oder will ich mir nur ein so können wir schon mal zum boss was ich nicht will Hallo, ich darf mal vorbereiten und so, wie groß der ist. Hallo, machen wir erstmal nur das hier kalt. Boom, okay, ich drücke mal ganz schnell. Da jetzt sind zwei Feuerbälle. Okay. Ja, ein war in Richtung ist näher mit hohen Einsatz steckt die Anzahl Feuerbälle Mit wiederholtem Einsatz. Ah. Also je öfter ich das eingesetzt habe, da wäre richtig geil. Also je öfter ich die Art einsetze, desto mehr ja, Feuerbilder kriege ich. Das aber richtig geil. Wusste doch hier, Angriffe öfter einsetzen bringt was. Irgendeine Hinsicht. Es gibt bestimmt bei einigen Angriffen auch so, ne? Bei einigen normalen Arzt. Also ich habe 50 Benutzungen, also nehme ich mal alle 50 Dinger. Über also 100 kriege ich wieder mehr. Ah. Oh auf. Auf Zauberabwehr. kreuz kontakt zurücktreten schwer treffer unsere geilen sachen gelernt gut jetzt können wir endlich wechseln für arzt und stärke verarzten weiß ich jetzt nicht mehr aber stärke ist auf jeden fall nicht schlecht so kreuz arab arabia dann können wir dir jetzt lang schwert geben Kritische abwehr und verteidigung sehr gut Du kriegst die Großachse. Du hast schon. Du kriegst jetzt den Rapier. Sehr cool. das haben wir hier Zauberabwehr. Das ist jetzt nicht ausgerüstet, aber brauchen wir jetzt nicht. Widerstand, magische Verteidigung, Rhythmus, Geist, Magie, ja. Äh, das haben wir alles, Kreuzkonter, das können wir alles zurücktreten, ausweichen, verarzen. Schwerer Treffer, ein Gegner durch einen physischen Angriff zu betäuben. Was? Okay. Okay, muss ich halt noch ein bisschen leveln, ne? langschen gummi brauche ich im moment nicht weil ich halt da unten speicherpunkt haben den besuche ich natürlich noch ich zum boss gehe oh. ich muss noch mehr hier machen alles klar schießt den so von dir ab also war willst du Dreck diese so nicht treffen man so, jetzt da ich weiß dass feuerball stärker wird will ich den angriff natürlich doch ein bisschen öfter einsetzen so, gibt sie echt mit einer peitsche mehr oder weniger hm. Wo ziehst du eigentlich hin? Ja, das ist ein Problem. Sie zielt dahin und der Gegner war, bevor ich den Zauber irgendwie gemacht habe, als ich den Zauber aktiviert habe. Da finde ich ein bisschen doof. Denn sobald sich der Gegner irgendwie ein Meter irgendwie wegbewegt hat, nachdem ich den Zauber aktiviert habe, treffe ich den nicht mehr. stirbt du denn? Ich ist wie ich stirb ist aber auch dämlich. Ne, diese weggrenerei geht mir schon ein bisschen auf den Nerven bei den Gegnern. So, ja, toll. <lacht> oh, aber ich das jetzt gemacht. ihr seid nicht anfällig gegen irgendwas. Feuerball, Feuerball, Feuerball. Ja, gut ist, wenn es diese Art hier hochlevelt mit den Benutzungen, dann schießt er mehr Feuerball auf den Gegner. Das heißt Chance zu treffen erhöht sich, ne? Da warum habe ich euch jetzt aktiviert? Ich bestimmt da oben die Tür aufgemacht oder so, ne? So. Was? Du warst halt also, ich habe mich schon letztens gewonnen war diese eine angefahren. Oh. naja ja, anders kommt tatsächlich ne? oh. jetzt Oh mein Gott! Ich sollte vielleicht, bevor ich den letzten Gegner hier erledige, irgendwo ist er hier bestimmt hat das mit denen da oben los der bewegt sich gar nicht hält einfach nur sein sein schild vor sich da. ja aber ich habe jetzt jeden feuerball eingetroffen Boom. naja auf zu blocken Aua. so geht das verdammt caroline eine übergezogen äh, äh. setzt eure arzt ein meine freunde dann geht er irgendwann down warum habe ich euch erledigt was irgendwie besonders nee. so, ich besser taxdeck hier Essen. wo ich kann halt auch nach dem links machen ne? Im menü glaube ich Na, no, keine TV. Da kann man dann speicherpunkt der uns hoch halt Au. Wenn die Gegner uns treffen, dann hauen die aber auch schon ganz schön rein. Ne? Also wir machen zwar hier ganz schön Schaden und so, also, aber ah. aber die Gegner die hauen auch ganz schön rein. So, ich habe mich schon gewundert, warum habe ich das hier alles gemacht? Einfach nur zum Grinden? Nee. Ja, ich will nicht irgendwie zu einer an das Ding rangehen naja. wenn irgendwie eine Katze ausgelöst und es gegen den kämpfen oder so oh. oh, Stilet Rückschritt und Ausweichen ja wir gerade erst eine neue Waffe gegeben natürlich ein bisschen nicht toll so, da oben Boom so wir nehmen diese Truppe. Dann machen wir jetzt den Boss alle. So. Ganz schön gelevelt in diesem Part. Ganz schön lang dieser Part, ne? Aber soll ja schön geordnet bleiben, also. Wer unbedingt diese Dungeon sehen will, ne, der kann diese Dungeon sehen. So. Bist du auf den <lacht> losgegangen? das Lingano Bedeutet jetzt abgestellt, ne? Aber oh da oben ist jemand. Hey. ちょっと ja irgendwie hatten ja alle angst vor. ich dachte du gehst jetzt in das ding rein machst einen auf mega sort oh gott würde sagen ich hätte sie schon gerne in den kampf drin Sie hat auch gemerkt, wie sie irgendwann an der Hand hat. So wie Juri. Äh, ja, Mädels. Na? aber ja und diesen penner weg das ist ein riesiges ding golia ja du bist gegen nichts anfällig geil 18 das gefühl der macht uns fällig so ich ball einfach Möglichen Sachen auf dich, ich kein Wort, was ihr sagt, aber okay, toll, wie toll, weil war das denn für ein Angriff? Nein, auf Dropkick, okay, das scheint auf mich loszugehen, weil ich richtig cool finde. Dann kann ich den von Weitem abschießen. Gott ist der blöd. ja immer schön auf den los, Leute. Ich Man sieht mich einfach nur im Hintergrund so wegrennen. Ja, ich balle einfach schön auf den und ihr macht weiter mit dem. ich muss x drücken glaube ich über limit was Kann ruhig so weitermachen also wenn es gut wenn du mich angreifst die ganze zeit also der feuerwehr machen auch ordentlich schaden gegen dich oh nein jetzt hat er sich umgedreht. ja schön hier meinen feuerball auf reinen noch mehr feuerbälle abgeschossen werden alles funktioniert perfekt der kampf wäre ja viel schwieriger wenn ich meinen anderen steuern würde der zahlt sich aus hier verschiedene charaktere zu spielen ne wir haben andere Let's Plays davon ansehen, so also gucken, welche Charaktere gespielt werden. Die meiste Zeit, also ich ja, rate, nur Yuri, ne? das Ist so meine Erfahrung, man of auf Let's Plays immer die Hauptcharaktere werden gespielt. über ganze Spiel lang, wenn ich ein bisschen eintönig, finde. Ja, komm, es war einfach. hat so gedacht ich kann nur ewig so weitermachen also kann ruhig so weitermachen kollege ich so hat er keine Fernangriffe, dann wäre glaube ich schon hier sehr viel schwieriger bin ich gestand durch meine angriffe was Oh gut das war keine mission abgeschlossen Geime mission 2 was bedeutet das biotika giftwerk hat ausweichenden rückschritt gelernt gut 完全じゃあ 完全に立てば… <音声> <リタも早く! 分かってるわよ。音声> もうフレは多分もうここ neue Seite hinzugefügt, Ding ins Kirchen. Okay, was war diese geheime Mission? Sollen wir hier meinen Kampfbuch auch mal angucken, ne? Ja, manchmal ist ein Bosskampf eine eigene Mission versteckt. Die wird als geheime zu sein jetzt zu so Objekte, die ja beim wältigen des Spiels helfen. müssen auch noch solche Missionen, ja, wo er solchen Wissen, weil ich machen muss. Stand geheimnis mission zwei, also nehme ich mal an. Ja, es habe ich schon verpasst. Ne? Ich glaube ich, aber sagen, das war's für diesen Part. war jetzt schon lang genug. Also mhm. äh. wir müssen alle ja noch was lernen. Äh. Gott, Gift werden wir bekommen. Etwas Wasser resistent. jetzt mit deinem Feuerball aus? 104. Okay, ich habe aber keine drei geworfen anscheinend. Gut, dann muss ich sagen, das war's für diese Folge. Folge heilt Und in der nächsten Folge gehen wir dann zurück nach Aspio, nämlich an. Und ja, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann bitte dann lasst ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das wäre sehr lieb von euch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Sikowski.